Das sieht schon fett durchzogen aus. Das ist ja fast nur Fett. Nicht so wie bei Billigschlachter, die Brand <lacht> Wirklich? Und jedes Mal kaufe wieder. das. Ich denke mir, wo ist das Fett, Leute? Wie soll das schmecken? Hallo ihr lieben und herzlich willkommen aus dem wunderschönen München. Ich bin auf einer dicken Fresstour, schon etliche Sachen getestet. Heute wird Hans Kebab getestet, der teuerste Kebab Münchens. Nie gar nicht wahr. Der teuerste Kebab ganz Deutschlands, Ich glaube 35 Euro. Es gibt schon viele Videos davon. Ich habe immer mit Absicht, um mich nicht beeinflussen zu lassen, noch kein Video davon reingezogen. Ich bin übertrieben gespannt, ob das vielleicht auch wieder so wird wie Hotel Döner Adlon, was viel gekostet hat, aber am Ende des Tages ja nicht so wirklich ein Döner war. Wir schauen nach. Ich guck, danke euch für eure Kommentare auf jeden Fall. Haut mir auch eure Kommentare wieder rein. Ihr wisst, ich fahre jetzt auch in Kleinstädte. Ich fahre in Süden. Ich fahre überall hin ballert mir das rein, supportet mich damit, damit das Video schön vorgeschlagen wird und jetzt gehen wir hin zu Hans Kebab. Also da sind wir am Start, Hans Kebab, legendär, hier haben wir schon die Männer der Stunde. Moin, grüßt euch, grüßt euch. Ich, ich sehe schon da oben 35 Euro. Ne? Das bestellt denn nicht jeder, oder? Ja, ab und zu schon. Ne? Äh, weil erst habe ich mich gerade gefragt, ich wusste tatsächlich nicht, weil ich dachte, es gibt nur diesen 35 Euro. da dachte ich, wie viele Leute sollen denn kommen am Tag ein 35 Euro-Döner? Um Gottes Willen, das ist so eine, äh? Äh, von uns einfach, dazu wir mal probieren, äh? das Fleisch aus Japan, so einen Premium-Döner einfach mal anzubieten. Ja. Da stimmt die Preis-Leistung auf jeden Fall. Das ist ein Kagoshima Short Trip A5. Qualität, das ist eigentlich so die beste Qualität, die man als Fleisch bekommt, ja, ja. momentan. Genau, Aber ansonsten haben wir natürlich unsere Klassiker, den Original 72, vegetarische Varianten, okay. also eine ganze Palette durch eigentlich. Okay, und die Spieße hier, ist da auch dieser teure Döner dabei oder ich ihr den extra noch mal irgendwie nach vorne? Ja, 20.000 Euro kosten, wenn ich den Spieß alleine ja, aufhege. stimmt. nämlich, Ja, hast du recht. Wir werden jetzt erstmal in die Küche gehen, am besten ich gucke mich hier ein bisschen um. Ja, also das ist euer ihr euer genau. Standardfleischspieß. Alles selbst gemacht? Kalb. Kalb. Kalb. Kalb. Ja. ganz zu sagen. Kalb, keine Bindemittel. Und äh, das ist der gleiche? Genau, das ist der gleiche. Das war äh, schon weg. Okay, okay, mehr oder weniger. Ähm, sticht hier auch irgendwas raus, wo man sagt, so, das hat man nur, wenn man einen 35 Euro Döner anbietet? Nein, nicht nur. Also wir haben auch äh? den Döner des Monats. Äh, ja. Den bieten wir meistens so von meinem Buch an, ah. äh, von meinem Dönerbuch. Da hast du einen Preis auch für bekommen, ne? Genau, die, den deutschen Kochbuchpreis, ah. die Goldmedaille dafür. Äh, geil. Und genau. Und deswegen äh, machen wir so jeden Monat eine kleine Variation, dass die Leute äh. auch mal jetzt nicht nur den eigentlichen Döner, den sie eigentlich ja. immer kennen, sondern wir variieren hier. Siehst du zum Beispiel rote bete Hummus. Mhm. Äh, wir machen natürlich Tulum-Käse, wir haben was mit Feigen, Smoke, Paprika, Schafskäse. Also immer so verschiedene Variationen. Ne? Ah. Aber natürlich auch den normalen, ganz normalen klassischen Döner. Okay. Das wir einfach noch für den Sponsor unserer heutigen Folge. Clark Versicherung. Danke erstmal Klag für das Sponsoren dieser Folge. Ich möchte euch sagen, was für Vorteile ihr bei der Clark-App habt, beziehungsweise was Clark überhaupt macht. Clark ist Versicherungsoptimierer. Das heißt, die schauen sich eure Versicherung an, grob gesagt, und gucken, was man besser machen kann. Man muss einfach sehen und als Beispiel aus meiner Hand, ich habe irgendwann mit 20 mal eine Versicherung abgeschlossen, eine Haftpflichtversicherung. Ich wusste sechs, sieben Jahre später, nach ein paar Jahren Partyzeit, nicht mal mehr, dass ich überhaupt eine habe, geschweige denn wo. So, bei der Clark App habt ihr alles in der, der Übersicht. Wo seid ihr versichert, wie viel zahlt ihr? Man muss ja einfach mal sagen, es gibt so unendlich viele Versicherungen, weiß einer von uns, wo man vielleicht weniger zahlt, bei der ganzen Menge an Versicherungen oder wo man bessere Leistung kriegt? Nein, das weiß man nicht. Und Clark hat eben diese Software, wo sie das für euch rausfinden. Und die Mission ist, ihr ladet Versicherungen von euch, die ihr bereits habt, hoch bei Clark bis zu drei Stück. Und für jede Versicherung kriegt ihr 15 Euro Amazon Gutschein geschenkt. Ihr kriegt Angebot von Clark für eventuell bessere beste Versicherung. Wenn es eine gibt, vielleicht auch nicht. Und nur für das Hochladen kriegt ihr 15 Euro Amazon gutschein Müsst den Code Holle dafür eingeben und so optimiert ihr eure Versicherung. Müsst aber nichts annehmen. Und auch die App, alles ist kostenlos. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Frage ist jetzt, ich ja. kann ja natürlich nicht alle Döner testen. So. Ja. Also auf jeden Fall den 35 Euro Döner, so das Video auch heißt. Aber ich möchte auch, ich glaube, ich werde dann einfach den klassischen Döner. So wie Dönen. Ihn... Wir können auch Folgendes machen. Kann, wir haben auch so ein kleines Junior-Code. Ja. Damit du mal so ein paar Sachen probierst. Ja, dann würde ich den Döner des Monats, also den Döner des Monats, ja. den 72er und und der Klassiker. Und euch. Ah, die oh, du kannst Schein. auch gerne ein paar mal reinbeißen, den Rest zu hier. Ja, oder hier mit mit. <lacht> nimm sie ich mit. nimm den mit. Ja. Pass auf, da, drei waren zu viel, ich nehme Monatsdöner, Klassisch und den 35 Euro. Okay. Und die probiere ich, die drei. So, jetzt einmal kurz noch, bevor wir, bevor wir loslegen mit dem Döner. Das ist der fermentierte Knoblauch, ne? Ja, der schwarze, schwarze fermentierte Knoblauch. Oha, der sieht edel aus. Teuer, so ein Glas wahrscheinlich, ja, ne? ja. Also wenn man sich das so erstmal von den Fakten her anschaut, spezielle Soße anders, was ich auch zum ersten Mal gesehen habe, diese kleinen Kirschtomaten. Sonst sehe ich immer nur diese normalen Tomaten, die haben Kirschtomaten drauf. Und meine Diagnose, jetzt um ganz ehrlich zu sein, meine Diagnose, was ich vermute, der normale Döner wird besser sein, als der 35 Euro Döner. Ihr kriegt meine ehrliche Meinung dann, aber ich, das ist meine Einschätzung. So. Laden füllt sich langsam, wird ein bisschen lauter, nicht wundern. Nussbrot, Brot, auch vom soßen ne? Merkst du sofort, ist anders. Relativ hoher Salzgehalt, kann man es mal sagen. Ist interessant mit den Tomaten. Die Kirschtomaten sind ja immer ein bisschen fruchtiger. Wundert mich, dass man das nicht öfter mal irgendwo sieht. Wir kommen jetzt zu Döner Nummer 2. Das war Klassik. Jetzt kommt der original 1972er. Ich werde jetzt den noch mal in Ruhe verköstigen. Und dann kommt das Finale mit dem 35-Euro-Kebab. Original 1972. Und klar, die eine Knoblauchsoße fermentiert. Aber rein vom Ding her, der Mann hat sich ja beschäftigt. Hat er erzählt, richtig intensiv. Mit der Dönergeschichte, mit allem. Also das ist nicht hier irgendwie geschnacke, Schnacke, sondern das ist harte Recherche. Und äh, das Buch wurde ja sogar preisgekühlt. Also der hat da gute Arbeit geleistet. Dann gucken wir mal, was er macht. Die Apfelsauce knallt gut rein. Für mich schön, Hinterzählung erinnert mich an Sultan in wüthelburg Habe ich euch schon ein, gesagt, habe ich auch ein Video damals zugemacht. gemacht. Schöne Paprikanote. Für mich vom Herzen gefällt mir sehr gut. Guck mal hier, Leute, was wir haben, wir haben hier einen jungen Unternehmer, der hat ein, äh, eine Dönertüte entwickelt für alle Gastronomen unter euch. Hier, guck mal, ganz schnell erklärt, ne? Genau, das ist die k hier, die ist ganz auf dem Markt. Ich bin der Gier. Äh. Und im Endeffekt ist das die weiße Tüte und die Aluminiumfolie in einem. Das heißt, wenn der Döner mal anfängt, kann er hier befüllen, ja. kann er die Tüte hier ausreißen. und kann dann den Döner hier rein. Ah. Dadurch, dass du dann oben dieses Klebestreifen hast, kannst du hier abkleben, einfach in einem Das ist dann Takeaway. Ah, und dann kannst du oben aufreißen, wenn du genau. essen willst, ne? wenn du essen willst, kannst du hier oben auf. Ah. kannst du dann noch hier auf, du kannst es nicht machen. Ah, wie hältst das Ganze hier? Okay. K-Bag findet genau. man so auch im Internet, ne? Genau. Ja, Weil cool. Tian, genau. ähm, schon mal von mir dein Feedback, ne? Denn der 1972er, den fand ich auf jeden Fall noch heftiger als den anderen. Okay. Ja, ich fand das heftig, diese die, die scharfe Soße. Die hat mir richtig heftig gefallen. Und Ja. Und ähm, ja, die, Ko die Kombi mit dieser Schärfe in dem Döner einfach. War geil. Die war genial. Ja, also der, der, der 1972er, der war schon anders. Der hat okay. mir schon, Das so ist es hier heißt, und deswegen auch diese Vielfalt so ein bisschen. Hey, hey wer will den Klassik probieren? Wer ja. will den 72er probieren? jetzt machen wir das, den 35-Euro-Döner. Hier habt ihr das Fleisch dafür, ne? Oh, das sieht schon fett durchzogen aus. Das ist ja fast nur Fett. Nicht so wie bei Billigschlachter nebenan. Wirklich. Und jedes Mal kaufe ich das. Ich denke mir, wo ist das Fett, Leute? Wie soll das schmecken? Gewürz nochmal. Ich habe Algen drauf, das hat er mir empfohlen und Pastinatencreme. Hört sich jetzt ein bisschen special an, ich habe aber auf seine Empfehlung einfach gehört, weil er sich was dabei gedacht, hat eine Kreation entwickelt, die er passend findet und jetzt werde ich das mal testen, das ganze Pastinatencreme. Auch sehr interessant. In der Hocke hier am Start. Also eins sage ich euch, es hat absolut nichts mit Döner zu tun, ohne das negativ zu sagen. Es ist einfach kein Döner. Man muss es in einer anderen Kategorie sehen, was aber im Fleisch so krass ist, ich kenne das von dry Age beef Das kriegt so eine leicht buttrige, lieb liebliche Note. Und diese habt ihr beim Fleisch gesehen diese Fettdurchzogenheit, diese Marmorierung. Ihr merkt, ihr schmeckt dieses Fett, ihr schmeckt diese Qualität vom Fleisch, 100%. Algen, Algen haben wenig Eigengeschmack, bis gar nicht. Ihr kennt Pastinaken. Ihr kennt diese leichte, süße Lieblichkeit von Pastinaken. Da würde ich behaupten, schmecke ich was raus. Version so einer Qualität darf man natürlich nicht krass mit Salz überlagern. Aber für, für mich, meinen Geschmack, ein ganz klein bisschen mehr hätte rangekommen. Einfach, das unterstützt ja auch ein bisschen, finde ich. Das ist wäre ja irgendwie so, natürlich auch ein Geschmacksverstärker. Ich werde mal dem, dem Gihan sein Urteil verpassen. Ich habe jetzt mein Urteil für dich, für alle drei Döner. Für mich von dem normalen Döner der 1972er, deutlich der Gewinner. Ich gebe ihm sogar im Ranking 8,4 Punkte von 10. Der hat mir richtig gut geschmeckt. Du schmeckst Qualität anders als diese Standarddöner. Schöne Soße, alles top. Ich fasse mich jetzt kurz. Ja, der erste, den fand ich auch nicht schlecht. Würde, würde ich auch eine 8 sogar fast geben. Ne? Den hier den 35-Euro-Döner. Ist für mich, das ist kein Döner, den kannst du nicht in der Kategorie Döner werden. halt ne, sagtest du ja selber ja. Nach, vorhin zu mir. Müsste ich eine der Dönerbewertung bewerten, würde ich ihn ungerechterweise nur eine 7,4, 7,5 geben, ja. weil es halt kein Döner ist. Aber wenn ich ihn jetzt unabhängig davon bewerte, als, da, essen. als, als essen, Sandwich. Ja, ja. Mit, als Sandwich mit diesem Topfleisch. wenn man an den Gedanken reingeht, ich esse ein Sandwich oder Brot belegt mit Fleisch kriegst du von mir auch eine 8,5, vielleicht sogar ein bisschen mehr, sagen wir mal, eine 8,7. Bei dieser Qualität des Fleisches geht es gar nicht anders, Also, aber nicht Kategorie Döner. Deshalb, ich kann jedem empfehlen, dass sie zu essen sehen, ja. aber geht nicht mit der Empfehlung, äh, mit der Gedanken rein, ich als Döner. Das genau. hat nichts damit Absolut. zu tun. Aber ihr habt gutes Fleisch, ihr habt gute Zutaten von einem Kochen konzipiertes Essen. Also Gian, ich danke dir für, die, für das Erlebnis. Danke dir. Vielen Dank, das ja, war's. Danke auch. Dann war's das okay. mit dem Video. Also supportet das hier, das gut ist gutes Essen. Äh, Essen für den Gaumen, nicht irgendwie so ein ungesunder Fastfood-Kram, sondern was Feines. Und dann, äh, danke fürs Zuschauen, lasst ein Abo da, einen Daumen oben und einen Kommentar. Und dann bis zum nächsten Mal. <lacht>